Guten Morgen, es ist wieder mal Zeit für das monatliche Business Feedback. Heute sage ich euch, was ich im Februar mit meinem Traum die Welt zu verändern verdient habe gebe einen kleinen Einblick über mein Mindset und werde Euch erklären wie die Daumen nach unten tatsächlich bei Youtube gewertet werden aus Sicht. Generell natürlich an erster Stelle erstmal wieder ein dickes Respekt an meine Zuschauer. Ich weiß natürlich dass ich keine massenkompatiblen Videos mache und den Großteil von Euch oft überfordere. Einige sagen das, einige sagen das nicht. aber ich weiß es, nicht unbedingt fachlich, aber mit dem, mit, der, mit dem großen thematischen Spagat in meinen Videos und natürlich auch mit der Häufigkeit der Videos, auch dass ich Fragen stelle die unangenehm sind, Stilmittel der Irritation oder auch der bewussten Provokation nutze um Euch täglich anzuregen. Mir ist natürlich klar dass keiner wirklich alle Videos schauen kann, dafür sind sie auch mittlerweile viel zu intensiv geworden. Während ich früher einfach mal so kleine Erfahrungen mitgeteilt habe, ist es ja mittlerweile so dass ich meine täglichen Videos qualitativ nicht hinter Kanälen verstecken müssen die einmal in der Woche ein Video hochladen. Mein Motto ist eben nicht Qualität oder. Quantität, sondern beides. Dafür werde ich äh ja, wie vorigen Monat schon vorgestellt, mit den treuesten Abonnenten aller veganen YouTube Kanäle weltweit belohnt und das trotz der echt teilweise herausfordernden Art, mit der ich mich manchmal euch präsentiere. Das Video zum ersten Teil findet ihr oben. Aber mir ist es bewusst und ich werde da auch kein Stück zurückweichen. Mein Ziel ist es nicht, ja irgendwie von, von einem Online Business leben zu können und mich äh, ja, dafür zu verdrehen und zu verbiegen um dann nach ein paar Jahren festzustellen, äh, dass das alles irgendwie in Arbeit ausgeradet ist und ich mir nicht mehr in die Augen schauen kann, sondern ich mache exakt das was ich will und sage was ich denke und äh, wenn ich dann irgendwann davon leben kann, dann ist das toll. Wenn ich mich bei so vielen dieser, dieser Businessstatter umschaue und ich habe Kontakt zu vielen, dann haben sie alle den Traum selbstständig zu sein. Unabhängig leben zu können und sind bereit dafür auch Risiken einzugehen. Aber das alles sind nur die Basics. Das ist nicht der Kern. Der Kern eines zufriedenen Arbeitslebens ist sich selbst zu finden und davon ausgehen, von mir aus selbstständig und unabhängig und, und risikoreich das umzusetzen. Aber nicht irgendwas zu machen nur um unabhängig und selbstständig sein zu können. Das ist ein Denkfehler. Unbedingt darauf achten, das kann ein guter Start sein. Aber viele und das erkenne ich eben aus diesen Gesprächen, die sehen darin das Endziel unabhängig und selbstständig zu sein, passives Einkommen, das, das macht nicht glücklich Leute. Findet Euch selbst, das ist das erste Ziel, die komplette Klarheit über, über wirkliche Werte über wirkliche Ideale. Also echt Respekt dass ihr der Herausforderung des wahrscheinlich aktivsten und anspruchsvollsten veganen Kanals Deutschlands, dass ihr Euch dieser immer wieder stellt. Meine monatlichen Online Einnahmen äh, setzen sich dieses, diesen Monat wie auch vorigen Monat aus der Youtube Werbung äh, wo ihr draufklickt aus Affiliate Einnahmen, also wenn ihr vor Eurer Amazonbestellung irgendeinen Amazon Link von mir anklickt äh, zusammen, dann natürlich auch noch aus den Patreon Einnahmen äh, und ich habe im Februar so, äh, sogar neben der Stefanie, der Manuela und dem Ralf noch einen vierten Patron äh, dazu bekommen und das ist der Dario. Äh, ja äh, Dazu haben äh, auch drei Leute einmalig mich mit einem Beitrag supportet, aber äh, dann nur noch mal zur Information, also ihr könnt bei Patreon äh, jederzeit und unkompliziert den äh, Patreon-Status, also dass man, dass man so, mein Patron ist, mein Schutzheiliger, äh, wieder aufheben. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung und verlange da auch nicht irgendwie eine Erklärung oder sie, das irgendwie negativ äh, oder sonst irgendwie was, ne? Das ist von beiden Seiten eine komplett freiwillige Angelegenheit, ohne jegliche Verpflichtung. Ich mache freiwillig meine Videos und wenn ihr denn Patron werden wollt, könnt ihr das freiwillig machen. Ganz im Sinne einer roganen, undogmatischen Lebensweise. Die beiden letzten Bestandteile meiner Einnahmen im Februar sind äh, Online-Coachings gewesen und die Smoothie-Man-Auftritte. Äh, während ich im Januar äh, 296€ Euro verdient habe, sind es im Februar 312 Euro gewesen. Aber ich erwarte gerade in den Anfangsmonaten jetzt nicht wirklich eine monatliche Steigerung, auch wenn sich das jetzt gesteigert hat. Sondern will erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie sich ja, diese Einnahmen so einschwingen. Also das ist erstmal für mich besonders wichtig. An dieser Stelle noch einmal danke für jeden Klick auf eine Werbung, jedes Mal an mich denken vor dem Amazon-Einkauf und äh, jeden, der finanziell meine Arbeit als Patron zum Beispiel unterstützt. Äh, ja. und in der Hoffnung auch, dass meine täglichen Videos ihm auch diesen Wert wiedergeben und er sich nicht irgendwie fühlt, mehr zu zahlen als möglich. wirklich das, was er gut findet. Ich habe auch diesen Monat kein E-Book geschrieben und auch noch keinen Onlinekurs in irgendeiner Weise auf den Markt gebracht. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch derzeit nicht, was ich dafür am Tag wegstreichen sollte, um das eben machen zu können. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber derzeit ja, eben noch nicht umgesetzt. Auch weil ich einfach immer so ein komisches Gefühl dabei habe, Geld für etwas zu nehmen, was ich gerne gebe. Aber da muss ich mal mal sehen, ob ja, ob sich das auch dauerhaft umgehen lässt und aufrechterhalten lässt. Natürlich äh, könnte ich einfach ja einfachere Videos machen oder etwas mehr Mainstream reinbringen, dadurch mehr Abonnenten generieren, dadurch die Werbeeinnahmen starten und so weiter. Ja, aber das ist nicht mein Ding. Auch hält sich mein Wunsch, mich zwanghaft anderen Kanälen in Erscheinung äh, zu bringen, äh, auch in Grenzen. Ich liebe es lieber mal im Rahmen zum des Tagging kleinerer Kanäle, die ich gut finde, zu unterstützen, weil ich da groß helfen kann. Ne? Ich bin auch relativ rigoros, was Anfragen anderer YouTuber angeht, wo ich den Eindruck habe, dass es wirklich nur um die Kohle geht, wenn es äh, darum geht, irgendwas zu promoten. Wenn es passt... Mache ich auch gerne Kooperationen und behandle auch äh, äh, ja gemeinsame Themen Thema oder, oder stelle auch Bücher von anderen Youtubern vor oder, oder Kurse oder was auch immer, wenn ich zu 100% dahinter stehe. Aber die Preispolitik der meisten Youtuber die ist auf persönliche Bereicherung und maximale Abschöpfung der Menschen ausgerichtet. Und, ja, und da sage ich immer, egal so toll und sympathisch ich diesen Menschen an sich finde, ein ganz klares nicht mit mir. Ich habe den Traum von meinem Youtube Kanal leben zu können, aber nur mit wirklich meinen Idealen, ehrlich und zu 100% transparent und offen. Und bei mir sind das keine Worte, ich nenne wirklich konkrete Zahlen. Ich habe das eingangs schon mal gesagt. Nur einfach von Youtube leben zu können das ist nicht schwer, über die Zeit zumindest gesehen. Das kann ich mittlerweile jetzt auch schon abschätzen. Aber seine eigenen Ideale puristisch abseits vom Mainstream und innerhalb von, von Youtube zu präsentieren und davon leben zu können, das ist schon eine Ansage. Mal was Interessantes zur YouTube-Mechanik. Seit ich YouTube-Support erhalte, habe ich ja einige interessante Dinge erfahren, die ich durchaus interessant auch für euch finde zu mitteilen. Zum Beispiel, dass die Daumen nach unten exakt für das Ranking dieselbe Bedeutung haben wie die Daumen nach oben. Youtube wertet das als Engagement und die äh, sogenannte True Engagement Rate unterscheidet nicht zwischen Daumen da oben oder Daumen da unten. Daumen pushen das Video. Das äh, Ranking wird im Endeffekt durch beides gefördert, da beides Aktivität des Zuschauers darstellt. Oben und unten ist nur eine Info für den Kanalbetreiber. War das Video gut oder nicht? Ähm und Entsprechend ist das für mich als Nutzer anderer Videos äh, schon sehr sehr interessant und ich denke das sollte man auch wissen, wenn wieder irgendeiner Blödsinn erzählt, dann mal lieber keinen Daumen geben und äh, lieber ein Statement setzen, ähm, weil, weil durch den Daumen das Video höher gerankt wird und dieser Bullshit dann quasi äh, ja, auch wieder eher sichtbar ist und lieber einen kritischen Kommentar verfassen oder idealerweise das Video komplett ignorieren. Also, das fand ich schon mega interessant. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein YouTube-Leben, in meine YouTube-Einnahmen und auch in die YouTube-Mechanik so ein bisschen geben äh, und dass ihr mit diesem Video wieder so ein bisschen mehr Bescheid wisst. Ja, ähm, diese Offenheit gehört zu meinem Traum. Das sage ich immer wieder. Ich liebe die Menschen und ich entblöße mich auch gerne und ich habe auch nichts zu verstecken, denn ich habe nichts zu verlieren. Da bin, wie ich bin. Und das ist immer gut. Bis morgen, euer Christian. Tschüss.